Hallo ihr Lieben! Ich befinde mich gerade auf Madeira in meinem Ferienhaus und möchte euch auf dieser Reise ein bisschen mitnehmen, euch ein paar Bilder und Impressionen von der Insel zeigen und allgemein mit euch zusammen die Insel etwas erkunden. Also, habt eine gute Zeit, viel Spaß mit dem Video. Aber jetzt bin ich hier in Machico, in meinem Ort wo ich wohne, direkt am Strand und wollen mal gucken, dass wir jetzt dann doch endlich mal richtig baden gehen. Jo, die Aussicht ist richtig schön hier, das Wetter <lacht> bewölkt, aber okay. Ja, dann zeige ich euch mal den Strand. Da hinten ist auch schon der Jamshafen und hier ist ein kleiner, aber feiner Strand überhaupt. Schaut euch das an, einfach direkt am Meer, im Felsen, in einer kleinen Kapelle, oben drüber nochmal ein Kreuz. Dahinter geht es dann zum Meer, mal schnell rauf. Aber dann könnt ihr hier schon das Meer sehen, das zwar ziemlich wild ist, rechts es aber auch immer so wild, das windig das Ganze. Strecke. Wie gesagt wäre schön, wenn wir schöneres Wetter hätten. Wir gerade eben schon in den Wolken gewesen, hat es geregnet, aber hier wird es schon langsam ein bisschen besser. Aber richtig schöne Straße hier. Also aufpassen, wenn zu schnell fährt. Also so 30, 40 ist da wohl nicht, aber überall die Blumen am Wegesrand, die Bäume richtig schön. Könnt euch den Ausblick hier. Wow, was für eine schöne Straße, da muss man auch gar nicht so lang brettern. So, da richtig bin schön. ich jetzt wieder runter vom Berg, vom Hochplateau, da waren es 14,5 Grad, hier haben wir es jetzt 25,5 Grad, also 11 Grad Unterschied. Und ja, ähm, nehme ich noch ein paar andere Bilder auf. Und wie gesagt, hier ist dann da oben im Prinzip der Wasserfall. Naja, Wasserfall ist gut, da tropft es einfach mega vom Berg runter und es ist kein Regen. Also die Idee, die ich eben hatte, war schon richtig, aber das Ziel war das Falsche. Ich habe schon gewundert, dass da gar nicht so viel runterkommt an Wasser von diesem Wasserfall. Aber das äh, hat sich jetzt erledigt, weil jetzt habe ich den richtigen gefunden. Nehmen wir uns mal kurz. Vielleicht sieht man es da. Zack. Da, ist ein bisschen so rum. Das wir. da sieht man es so ein bisschen besser. So, da kommt ein Haufen Wasser einfach runter. Und einfach mitten auf die Straße. den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und um mir vielleicht in einen oder anderen Kommentar reinzuschreiben, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen.